Logistikzentrum der Salzburger G in Salzburg-Schalmoos. Von hier aus macht sich eine neue Generation von Stromzählern auf die Reise in die Häuser der Salzburgerinnen und Salzburger. Der Smart Meter ist ein Stromzähler, der sozusagen nach Hause telefonieren kann. Dabei wird der Stromverbrauch an die Salzburg Netz GmbH übermittelt. Die Stromkundinnen und Kunden können diese Verbrauchswerte dann online im Serviceportal einsehen. Datensicherheit steht dabei an oberster Stelle, das beginnt schon beim Abholen durch den Netztechniker. Jeder Zähler wird gescannt. Da gibt es zwei Nummern, einmal für den Zähler, einmal für das Kommunikationsmodul, was draufsteckt. Das ist eine individuelle Nummer, die gibt es noch einmal am Zähler und mit dem Scannen sozusagen wird diese Nummer ins Gerät übertragen und dann bei uns im zentralen System der Lagerort verändert bzw. die Schlüssel abgeholt. Und gleich ist dann draußen beim Kunden, wann er montiert, muss er den auch wieder scannen sozusagen, äh, wird der verbaut, dass der Kunde dann zugeordnet werden kann zu dem Gerät und das dann verbaut werden kann systemtechnisch. So ist eindeutig sozusagen die Zuordnung gegeben von dem Gerät zum Kunden. Jegliche Kommunikation am Smart Meter findet verschlüsselt statt, also im Klartext kann man da nichts mitlesen. Wir haben da eine Sicherheitsstufe, wie wir es auch bei den Banken im Online-Banking haben sozusagen. Also das ist alles verschlüsselt und es werden nur Daten übertragen, die auch gebraucht werden, einerseits für Abrechnung oder für Betriebsführung von den Geräten. Ähm, es werden auch keine kundenspezifischen Daten nicht übertragen, also wir übertragen da nicht Adresse, Name und solche Sachen, sondern es wird richtig nur äh, der Zählwert oder eben Betriebsparameter übertragen. Bis Ende 2023 sollen 95 aller analogen Stromzähler durch einen digitalen Smart Meter ausgetauscht sein. Das sind rund 470.000 Geräte. Deshalb ist der logistische Aufwand im Salzburger G-Logistikzentrum enorm. Man muss sich vorstellen, in der Vergangenheit haben wir ca. 6000 Zähler bis 8000 Zähler im Jahr bewegt bei uns. Jetzt mit dem Smart Meter Rollout äh, werden wir auf eine Schlagzahl kommen von 4200 Zähler, circa, was wir wöchentlich bewegen. Äh, wir kriegen Zähler in Chargen angeliefert, das bewegt sich so zwischen 5000 und 10.000 Stück im vollen Rollout. Dann nächstes Jahr werden wir das wöchentlich angeliefert bekommen, sozusagen. Also, was früher ein Stück Zähler war, haben wir jetzt, bildlich gesprochen, eine Palette, was wir handeln müssen, einfach vom Mehraufwand. Vor dem Einbau des neuen Smart Meters wird man per Post informiert. Netztechnikamt Georg Meindl baut heute einen Smart Meter in einem Einfamilienhaus und in einem Mehrfamilienhaus ein. Der neue digitale Stromzähler kommt an denselben Platz wie das alte Gerät. Hallo Salzburg Netz, ich soll ja deine Stromzähler tauschen. Ah, ja, genau. So, wie haben wir den dieses zum Wechsel muss der Strom aus Sicherheitsgründen kurz abgeschaltet werden. So, jetzt bin ich spannungslos und kann sicher arbeiten. Und dann gebe ich noch den Geräteort ein, damit die Kollegen beim nächsten Mal sofort wissen, wo ist der Zähler verbaut. Gut. Dann schnappen wir den neuen Ziller, den smarten. Auch der alte Ziller muss immer am Stand der Technik sein. Alle elektrischen Anlagen sollten alle zehn Jahre aus Sicherheits- und Brandschutzgründen vom Fachmann überprüft werden. So, jetzt geht das Ganze wieder retour, sprich wir schalten den Strom wieder ein. der Zähler hängt, jetzt kommt das digitale Entspülen, das heißt, der Zähler hat eine Infrarot-Schnittstelle, die ist verschlüsselt, ich habe einen Übertragungskopf mit Infrarot und wiederum Bluetooth, wo ich dann das Handy mit dem Zähler verbinden kann. Der Kunde hat jetzt den Zähler da, auf mein Handy habe ich jetzt den Kundenauftrag und ich muss den Zähler jetzt den Schlüssel sozusagen überspülen. Ich gehe einfach her und lasse den Zählerauftrag ausführen. Für Kundinnen hat der smarte Stromzähler einen großen Vorteil. So kann man den Stromverbrauch oder auch die Stromeinspeisung, wenn man eine Photovoltaikanlage besitzt, jederzeit überwachen, wenn man möchte. Dann kann ich die PV-Anlage meine, meine äh, Verbräuche dementsprechend regeln, weil ich kann mir ja anschauen, wie viel Überschuss ich einspeise, ich kann mir anschauen, wie viel Strom das ich beziehe. Und wann diese Punkte sind, weil beim Prime Meter, der, da kann ich mir ja jeden Viertelstund-Wert anschauen. Und das ist natürlich dann eine interessante Geschichte, weil damit kriege ich eigentlich das Optimale raus. Das hat natürlich ein herkömmlicher oder Ferraris-Zähler nicht können. Die Salzburg Netz GmbH kann diese Daten zur Überprüfung des Netzes und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit nutzen. Die Auswertung der Daten ist komplett anonym. Auch Mehrfamilienhäuser werden nach und nach mit Smart Meter ausgestattet. Der Unterschied hierzu ist, dass unter Umständen der Strom etwas länger abgeschaltet werden muss. Wenn ich jetzt an Hausnummer 10 äh, Wohneinheiten habe, äh, ich kann natürlich nicht alle 10 Zähler auf einmal tauschen, sondern das ist so versetzt. Das heißt, wir gingen dann in der Regel her, äh, hängen ein Plakat äh, an der Haustür irgendwo oder im Hauseingang irgendwo auf, damit jeder sagt, okay, von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt äh, sind wir im Haus und in, in dem Zeitfenster äh, wird der Strom einmal maximal eine Viertelstunde ausgeschaltet. In der Regel dauert es zwei, drei Minuten, aber man weiß ja nicht, wo es daherkommt. Alle Infos zum Zählertausch finden Sie auch auf der Website der Salzburg Netz GmbH unter www.salzburgnetz.at. Hier können Sie auch nachsehen, welche verschiedenen Smart Meter Optionen es gibt und wann Ihre Stadt oder Ihre Gemeinde mit dem intelligenten Stromzähler ausgestattet wird.